Schnürdelregen in der Stadt Salzburg. Besser kann das Wetter für einen Film über die Wasserversorgung Salzburgs nicht wirklich sein. Jetzt wird es bei uns so richtig spannend. Wir treffen nämlich jetzt gleich Mr. Aquaman, der Salzburger Ludwig Steiger. Er wird uns etwas über die Wasserversorgung Salzburgs sagen. Wie sauber ist das Wasser wirklich? Und waren Sie schon einmal im Kapuzinerberg, nämlich mittendrin? Wenn nicht, dann bleiben Sie ganz einfach dran. Markus macht sich heute auf die Spuren des Salzburger Trinkwassers. Wo kommt das Wasser in Salzburg her? Wie wird es gelagert und wie sauber ist es wirklich? Zu diesen Fragen und vielen mehr will er heute antworten. Wenn euch das Salzburger Trinkwasser schmeckt, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben auf das Video und abonniert unseren YouTube-Kanal. Die erste Station für Markus ist in Hagenau. Hier trifft er Ludwig Steiger, sozusagen den Chef des Salzburger Trinkwassers. Du sag mal, Ludwig, das muss ja heute ein wirklich toller Tag für dich sein, ja. Es regnet. Es ist ein wunderbares Wetter für einen Wasserversorger. Die natürlichen Wasserspeicher reichern sich an und das von Natur aus. Wie viel Wasser hast du unter deinen Fittichen? Ich habe dich ja schon als Aquaman angekündigt. Wir versorgen ungefähr 170.000 Einwohner im Stadtgebiet und in Teilen von Umlandgemeinden mit ungefähr 12,5 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das Salzburger Wasser ist ja etwas ganz Besonderes. Jetzt schauen wir uns dann ganz zum Schluss an, da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten, aber woher kommt es? Ein Großteil des Wassers, also ungefähr 90 Prozent, kommt aus Grundwasser. Da haben wir sehr große Grundwasserwerke im Bereich St. Leonhard und in Glanegg in Grödig. Ungefähr 10 Prozent des Wassers ist Quellwasser, das im Bereich des Geisberges bzw. im Gemeindegebiet von Elsbetten entspringt. Das schauen wir uns jetzt an, oder? Genau so ist es. Dann auf geht's. Damit machen sich Markus und Ludwig auf nach Krödig. Der Regen ist mittlerweile deutlich kräftiger geworden. Äh, wo man, du gesagt hast, wir machen einen Wasserdreh, habe ich nicht gewusst, dass das Wasser nur von oben kommt. <lacht> ich ich steige da jetzt nicht aus. Wir steigen aus, wir sind im Dienst. Alles Markus. Klar. Wir steigen aus, du bist der Chef? Ihr es doch sicher, das Raindrops keep falling on my head. Das passt heute. Damit schnell rein ins Trockene zum Brunnen. Hier gibt's viele Rohre und Markus fühlt sich plötzlich wie im Urlaub. Ludwig, ich glaube, ich habe die Karibik gefunden. So blau wie das Wasser da unten ist, muss sie ja wirklich klub rein sauber sein. Wie sauber, verraten wir allerdings etwas später. Aber wo sind wir jetzt ganz genau? Wir sind gerade im Grundwasserwerk St. Leonhard, ist einer der größten Brunnen in der Salzburger und ein wesentliches Standbein zur Versorgung der Wasserkunden in der Stadt Salzburg. Der Brunnen ist ungefähr 50 Meter tief und in einer Tiefe von 40 bis 43 Meter sind grundwasserführende Schichten. Von dort fließt das Wasser in den Brunnen und wird dann über Pumpen hochgepumpt bis zum Hochbehälter Kapuzinerberg. Und wo das jetzt richtig dann rausgeht Richtung Kapuzinerbeck, das schauen wir uns jetzt an. Ne? Man wird wahrscheinlich nicht für sehen, nur Rohr. Richtig. Aber eines der spektakulärsten, tollsten Rohre der Salzburger gehen. Genau. Gehen wir. Ja. ja, Markus. So groß oder vielleicht sogar noch etwas größer. Hm? Bei den Rohren im Grundwasserwerk gibt es sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber bitte nicht einfach so. Das sind ja relativ viele Rohre, da erinnern. Wie viel Wasser rinnt da jetzt eigentlich Richtung Salzburg? Ja, also, wir haben drei äh, Pumpenrohre äh, verbaut. Derzeit fließt das Wasser durch zwei Pumpen. Äh, wir haben da derzeit eine Fördermenge von 450 Kubikmeter, sprich ungefähr eine Badewanne pro Sekunde. Das heißt, wenn das Wasser von da wegrinnt, brauche ich nur paar Sekunden auftragen und das Badewanne ist voll. Die Badewanne ist voll. Mit dem Druck ja, genau. dahinter. Wir sind also auch fürs Vergnügen und für die Sauberkeit zuständig, ja. das aber vermutlich ist nicht nur die Badewanne voll, sondern das ganze, das ganze, ganze Haus. Aus, ja. <lacht> Bevor Markus und Ludwig noch das ein oder andere Bad unter Wasser setzen, gilt es noch eine grundlegende Frage zu klären. Was mich so interessieren würde, woher kommt das Wasser jetzt wirklich? Kommt es von Untersberg oder woher? Also Grödig ist eigentlich auf einem Grundwassersee, der in Bewegung ist, drauf. Das Wasser fließt als Begleitstrom der Königsee Ache, beziehungsweise auch von Teilen des Untersberges hierher, wird dann in einer Tiefe von 40, 45 Meter über Filterrohre in den Brunnen geleitet und von hier aus dann weggepumpt in Richtung Hochbehälter Kapuzinerberg. Da geht es Richtung Kapuzinerberg. Richtig? ja. Wie schaut es eigentlich mit der Versorgungssicherheit des Salzburger Wassers aus? Wir bei der Salzburger haben mehrere Standbeine. Also es wird unterschiedliche Brunnen, es gibt unterschiedliche Quellen und somit ist auch beim Ausfall einer Anlage die Versorgungssicherheit weitergegeben. Wie schaut es im Fall eines Blackouts aus? Diese Anlage in St. Leon kann beispielsweise mit einem Notstromaggregat betrieben werden, somit ist auch weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Wasser mit und das werden wir dann gleich mal testen lassen und zwar im Wasserlabor der Salzburger gehen. Aber zuvor geht es noch zum Kapuzinerberg, nämlich in diese Richtung. Tja, meine Taschenlampen brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr erinnern. Im Kapuzinerberg wird das Wasser in zwei Hochbehältern zwischengespeichert. Und das, da kommt das Wasser jetzt von St. Leonhard an, oder? Richtig, richtig, genau. Das ist die Leitung, die wir in St. Leonhard im Grundwasserwerk ja. in die Wand verschwinden gesehen haben. Mhm. Da kommt jetzt die Leitung wieder an und das Wasser wird jetzt von hier in die Hochbehälter Wasserkammen in ungefähr 60 Meter Höhe draufgepumpt. Welchen Weg nimmt das Wasser von St. Leonhard bis daher in etwa? Ja, äh, es geht über Schloss Hellbrunn, über Salzach-Radweg über, über die eigene Schra Straße bis hierher. Okay, wie viele Bar sind da drinnen? Wir haben ungefähr sechs Bar hier auf dieser Man Leitung Man hört nämlich drauf. gar nichts irgendwie. Ja? Genau. Nichts pluppern, nichts rauschen. Richtig, ist keine Luft drin, ja. wenig Verwirbelung und somit auch wenig Geräusch. Fast ein bisschen unromantisch. Jetzt kommt die Entscheidung, oder? Genau, richtig. 300 Stufen oder Lift? Lift. Okay. <lacht> ich hole mal. Wie weit geht es jetzt da hoch? Ungefähr 60 Meter, jetzt den Berg hoch. In 60 Meter Höhe findet Markus endlich das Wasser. Hier in diesen Hochbehältern lagert das Trinkwasser der Salzburgerinnen und Salzburger. Das heißt jetzt, wenn jetzt da von mir ein Haar ins Wasser fällt, hat die Frau Meier in der Vogelweiderstraße ein Haar in der Suppe? Hat sie nicht, mehr, haben wir haben ja Glaswand zum Schutz hier. Sicherheit als ein erstes Gebot. Das ist richtig, ja. Das ist ein Kurz, Gut, das ist also Hochbehälter. Da musst du mir runterfilmen. Jetzt weiß ich, warum Bungee Jumpen nicht mehr Sport ist. Soweit der Wasserhochbehälter der Salzburger G mitten im Kapuzinerberg und jetzt bin ich gespannt, wie sauber das Salzburger Trinkwasser wirklich ist und jetzt fahren wir ins Labor. Zurück in Hagenau trifft Markus Josef Linschinger, den Chef des Salzburger Wasserlabors. Wir hättest ein super tolles Wasser mitgenommen. Aha, von und, das Berg Wasser. und das Bergwasser. Und das Bergwasser mit der Frage, kannst du uns das testen, wie sauber das wirklich ist? Ja, Das schauen wir jetzt einmal an, ja? das lassen wir uns bei der, durch okay. den Analysenablauf durchlaufen. Martin, darf ich dir das geben? Das ist ein Grundwasser von uns draußen. Das machen wir jetzt einmal äh, bakteriologisch und also mikrobiologisch und chemisch volle Programm durch und dann schauen wir mal, was aus wie sauber das Wasser ist. Sepp, während jetzt unser Wasser getestet wird, was macht sie im Wasserlabor eigentlich wirklich? Na, wirklich, so wie der Name schon sagt, wir sind ein Wasserlabor, das heißt, wir machen Wasseruntersuchungen. Also wir machen alle Untersuchungen, hauptsächlich natürlich Trinkwasser, aber auch Untersuchungen von Heizungswässern, von äh, Duschwässern zum Beispiel auf Legionellen. Also alles, was mit Wasseruntersuchungen zu tun hat, machen wir da bei uns äh, im Wasserlabor des wirklich. Was passiert jetzt mit unserer Wasserprobe, die wir vom Untersberg mitgenommen haben? Das kommt darauf an, welcher Untersuchungsumfang gefordert ist. Also in der Regel machen wir da mikrobiologische und physikalisch-chemische Untersuchungen. Das heißt, das fängt an, dass wir einfach nur die Farbe oder die Trübung des Wassers messen, bis hin zu den chemischen Parametern wie die Gesamthärte, Nitrat, Nitrit oder auch die zum Beispiel, ob Straßensalz drinnen ist bis hin zu anthropogenen Kontaminanten. Das heißt, haben wir zum Beispiel äh, irgendwelche Pestizide drinnen, haben wir Lösungsmittelrückstände drinnen. Und dann vor allem ein großer Teil ist die mikrobiologische Untersuchung, wo wir dann untersuchen, ob das Wasser auch hinsichtlich der mikrobiologischen äh, Be Beschaffenheit einwandfrei und sicher für den Genuss ist. Dann bin ich aber jetzt so richtig gespannt, wie sauber unsere Wasserprobe jetzt wirklich gewesen ist. Schauen wir uns uns an, oder? Jetzt schauen wir einmal nach, wie wir zuerst besprochen haben, diese mikrobiologische Untersuchung, die ein Qualitätszeichen ist. Und das ist jetzt das Ergebnis von unserer Probe im Hinblick auf diese Darmbakterien. Das heißt also, das Wasser wird da Durchfiltriert 100 Milliliter. Ein Bakterium würde dann auf diesem Filter hängen bleiben ja, und wird dann für 24 Stunden auf einem speziellen Nährmedium angezüchtet. Und wenn jetzt dort da Darmbakterien drinnen gewesen wären, ja, dann hätten wir da blaue Kolonien. Nachdem da nichts drauf ist, ist das Wasser einwandfrei. Und das ist kein Zufall, denn das Wasser vom Fuße des Untersbergs ist seit vielen, vielen, vielen Jahren eine sichere Angelegenheit. Das war hinter den Kulissen der Salzburge. Wenn euch der Weg des Grundwassers von St. Leonhard bis zum Kapuzinerberg gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like hier unten. Ihr könnt aber auch unseren Kanal abonnieren. Und weitere tolle Geschichten rund um die Salzburge gibt es hier oben. Und los geht's. Jim, jim, jim. Fahren wir schon.